Hallo Partners, willkommen zu einer neuen Folge Frag den Roger, Videos mit echtem Mehrwert. Heute geht es um ein Thema, was ich mit meinen Kunden immer wieder bespreche und zwar das Thema des Zeitaufwands auf Social Media. Wie viel Zeit solltest du aufwenden, um erfolgreich in Social Media zu sein und eben auch professionell Social Media zu betreiben? Und wenn dich das interessiert, gleich nach dem Intro geht es weiter. Heute geht es um ein Thema, über das ich regelmäßig mit meinen Kunden diskutiere und zwar darum, wie viel Zeit man für professionelles Social Media braucht. Diese Frage zu beantworten ist, ich sag mal, nicht ganz so einfach, wie es eigentlich scheint, denn das ist immer abhängig von dem Kanal selbst, von den Kanälen, die man nutzt, aber grundsätzlich kann ich schon mal sagen, eine Stunde pro Tag pro Kanal. Ja, jetzt denkst du dir vielleicht, ja, boah, wenn das so aufwendig ist. Ja, es ist so aufwendig, weil es bringt dir genau 0,0, nämlich so viel 0, wenn du diese Kanäle nicht aktiv befeuerst und betreust. Das heißt, du als Person oder du als Firma solltest auch ein bisschen aktiv werden. Meistens ist es ja so, dass ich vor allem Kunden habe, die Einzelunternehmer sind oder so ein paar äh, Angestellte haben und aber trotzdem ziemlich persönlich auftreten. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, wer postet denn? Also wer macht das Ganze auf Social Media? Und da stellt sich dann die nächste Frage, ist es vielleicht nicht besser, dass man sagt, okay, Roger, macht du diese Inhalte für uns? Und äh, weil das ist viel günstiger, wenn wir das outsourcen. Und das macht auch teilweise wirklich Sinn, wenn man jedoch Einzelunternehmer ist und für sich selbst auf Social Media vielleicht ein bisschen Erfolg haben möchte und darüber auch entsprechende Kunden generieren möchte, dann sollte man schon ziemlich aktiv sein. Also dann sollte man vielleicht nicht nur eine Stunde pro Tag, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit dafür aufwenden. Und jetzt kommt immer die Gegenfrage und sagt, ja, woher nehme ich dann diese Zeit? Ja, ganz einfach, du hast ein Handy. ne? Uh, Green Screen. Du hast ein Handy und auf diesem Handy ist Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn und was auch immer äh, entsprechend verlinkt oder installiert, sage ich jetzt mal, so stimmt es nämlich. Und wenn du das dann entsprechend eben nutzt und zwar wirklich aktiv nutzt, dann hast du auch die Möglichkeit, zum Beispiel äh, nach der Mittagspause mal eine Viertelstunde. Also diese Stunde muss nicht so komprimiert in einem zusammengefügt werden, sondern es geht wirklich darum, dass du diese Stunde pro Tag irgendwie aufwendest. Und wenn es auch nur am Feierabend ist, wenn die Leute zu Hause sind, wenn sie äh, ihre Facebook Apps und so weiter öffnen und diese Inhalte konsumieren, dann ist es auch ganz wichtig, dass man definitiv keine Likes kauft, weil Like kauf ist immer ganz, ganz schlecht, weil dann bekommt man Likes auf der Fanseite oder eben auch in den Kommentaren, die so gar nichts mit eurem Business zu tun haben. Ich habe das letztens wirklich mal bemerkt. Ich hatte über 1600 Leute auf meiner Fanseite und meine Reichweite war wirklich auf Deutsch gesagt, zu, Entschuldigung der Ausdruck, am Arsch. Ich habe das Ganze dann mal analysiert und habe festgestellt, dass ich ja vor circa zwei Jahren mal eine Fanseite, die nichts mit meinem Business direkt zu tun hatte, verlinkt habe beziehungsweise ups, äh, zusammengeführt habe. Und das war ein ja, ich sage nicht mal ganz Fehler oder so, sondern es war vielleicht eine Unvorsichtigkeit von mir, weil diese beiden Fanseiten miteinander so gut wie gar nichts zu tun hatten. Und der Punkt ist, wenn du diese Fanseiten zusammenführst, dann sollten diese schon miteinander irgendwie zu tun haben. Also zum Beispiel eine Fanseite über Social Media und Online-Marketing zusammenführen, dann hat das im entferntesten miteinander was zu tun. Und ich hatte bei diesen 1600 Fans bemerkt, dass ich in den letzten 5-6 Monaten immer wieder äh, Fans verloren habe, meistens dann, wenn ich wieder einen Post gemacht habe und meine Reichweite war bei 1600 Fans bei 100-200, wenn es hochkommt, vielleicht mal 300 Leuten, die ich erreicht habe. Kurz gesagt, ich habe mich dann entschlossen, die komplette Fanseite einzustampfen, diese zu löschen und komplett von Neuem anzufangen. Und dann ist es eben auch wichtig, dass du da eine Strategie entwickelst. Meine Strategie war dann, dass ich Informationen rund ums Thema Social Media und Online-Marketing entsprechend rüberbringe. Das mache ich jetzt auch schon seit über drei Monaten mit diesen Lives, immer Dienstag und Donnerstag um 10.10 .10 Uhr live. Und da gibt es auch zwischendurch mal wieder ein paar Informationen dafür wende ich eigentlich mehr als nur eine Stunde auf, weil das Live vorzubereiten braucht einige Zeit, dann die Nachbearbeitung natürlich auch beim äh, für YouTube und Instagram. Also das Ganze muss man natürlich auch mit dem Content, den man entsprechend produziert, auch noch mit einrechnen. Das heißt also zusammengefasst. Wenn du eine Social Media Strategie fährst, fährst, dann erstens den richtigen Kanal wählen. Das heißt, der richtige Kanal ist der, wo deine Zielgruppe entsprechend aktiv ist. Ich habe dazu gerade vor kurzem ein Video gemacht zum Thema der Zielgruppe. Wie finde ich meine Zielgruppe und wo ist diese Zielgruppe entsprechend aktiv? Dann das zweite ist, eine Strategie zu haben, mit welchen Inhalten man diese Personen entsprechend äh, informieren möchte. Ich sage mal so, wenn du eine Firma hast, sollte das natürlich mit deiner Firma irgendwie zu tun haben, wie jetzt in meinem Beispiel Social Media und Online Marketing, da gebe ich kostenfreie Tipps ab, immer in diesem Live von 10.10 .10 Uhr am Dienstag und Donnerstag. Und die dritte Sache ist natürlich, die Community entsprechend zu aktivieren und auch mal zum Beispiel in anderen Gruppen zu deinem Thema ein bisschen was ja, ich sage mal kostenlos abzugeben. Also ich verwende da relativ viel Zeit für und ich habe auch letztens deswegen zwei Anfragen generiert. Eine ist äh, ziemlich konkret, die zweite ist noch so äh, in der Abklärungsphase, aber das kommt sehr gut, wenn man da in anderen Gruppen entsprechend aktiv ist und sich eben als Spezialist in Anführungs- und Schlusszeichen äh, positioniert, was ganz schlecht ist, wenn du, ich sage mal Werbung direkt machst. Also ich hasse nichts, als dass die Leute hier einfach mal ihre, äh, ihre Links und ihre Blogbeiträge und so weiter in den Gruppen posten, weil da geht es einfach nur darum, die Leute aus der Gruppe herauszuholen. Was auch nicht gut ist, wenn die Person entsprechend äh, darüber informiert wird, schau dir bitte deine Privatnachricht an, das sogenannte PN. Ne? Weil dazu ist eine Gruppe definitiv nicht da. Und wenn du jetzt wissen willst, wie deine Community am besten zu aktivieren ist, wie du mit deiner Community starten kannst, wie du entsprechend Social Media für dich und dein Unternehmen nutzen kannst, dann schreib mich jetzt an, kommentiere oder geh auf meine Webseite rogeruckstuhl.ch und schick mir dort eine Anfrage, dann schauen wir uns das gemeinsam an. So, genug der Werbung jetzt. In dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß